Zentrale Element von der gelieferten Mehrsprachigkeit hier am Land war, an Asnare zu Lützebäuerst, sowohl als Integrationsspruch wie auch als Kommunikationsmittel am Alltag. Was meinst du? Sprucherund.lu, den online forum forum ist eine neue Form von Birgerbeteiligung. Diskutiert man das zusammen über Trollen, Chancen und Perspektiven von zu Das auf zwei Art und Weise. An der nächsten Wochen diskutieren wir das auf vier Plätzen am Land. Zu bestimmten Themen rund um den Lützebäuer Spruch gibt es sich ausgetauscht, für zusammen so konkret Proposen an möglichen auszuschaffen. Das geht aufschließend mit dem Edukationsminister beschwert. Alle Alle so da sind auf Lützebäuer mit Simultane Übersetzungen. Während der gesamten Zeit von der Kampagne könnt ihr euch auch an unserer Online-Runde mit anderen Mitbürgern austauschen. Und so funktioniert das. Registrier dich auf lu die können dich bei verschiedenen Themen heranklicken, ihr alle zugucken, ihr Meinungen austrecken und auf einen Kommentar reagieren. Zusätzlich gibt es die der an die Möglichkeit, konkrete Proposen zur Förderung vom Lützburgischen Rand zu schicken. Nur durch Spruchrunden wird das Bürgerprogramm zusammengesetzt, als Ergänzung zum 40-Mesuren-Strategie-Papier. Diese vereine die ich staatlich an die bürgerliche Ideen an Proposen. Das Bürgerprogramm wird dann offiziell vorgestellt, an dem neuen Zentrum wird Lötzebäuerst überreicht gehen. Was Spruch ihr? Spruchuron.lu – und Rund ein Kampagne vom Bildungsminister.